Was soll's? Räumliche Wahrnehmung wird sowieso überschätzt. No. Demnächst kommt Spongebob Schwammkopf auf Nickelodeon. Guten Morgen, ihr -Papp TV. Oh, das ist ah. Lustige Abenteuer. Mm -hmm. Spannende Geschichten. Fusper, Fusper, Fusli, und interessante Entdeckungen. Wow. Nicht verpassen. Klapperlapap TV. Sie so schön da. Ja. Samstag um 10.15 Uhr bei Nickelodeon. Die Casa Grande sind im Anmarsch. Los geht's. Mit brandneuen Folgen. In denen Familie. Alles ist. Und alles dreht sich um die Hochzeit des Jahres. In einem halbstündigen Special. Schaut die brandneuen Folgen der Casa Grandes. Nächste Woche Montag bis Freitag um 15.35 Uhr bei Nickelodeon. Jetzt kommt eine Werbepause. Bei Nickelodeon. Das war die Werbepause. Bei Nickelodeon. Alles klar, Kinder?